Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 150 Mitarbeitern und stellen verschiedenste Geräte, Elektrogeräte her, Lampen, Sensorlampen, Spannungsprüfer, Heißluftgebläse. Ein Werkzeugmechaniker repariert Kunststoff-Spritzwerkzeuge, ändert sie, baut sie zum Teil neu, repariert Stanzwerkzeuge, also hat, hat handwerklich viel mit, mit Metall zu tun. Maschinen tut bohren, fräsen, Gewinde schneiden, am Anfang feilen in der Ausbildung, später dann auch noch polieren, also verschiedenste Tätigkeiten. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil er mir erstens sehr viel Spaß macht, er ein handwerklicher Beruf ist und er eine sehr gute Basis für Weiterentwicklung ist, zum Beispiel als Techniker, Ingenieur oder auch als Konstrukteur. Eine typische Ausbildungswoche kommt je nach ähm, Ausbildungsjahr darauf an. Im ersten Lehrjahr wird man sicherlich noch die Grundlagen der Metallbearbeitung dran nehmen und ähm, in den folgenden Jahren, das zweite bis vierte Lehrjahr, eine Spezialisierung zum Werkzeugmechaniker. Ich würde den Schülern empfehlen, äh, dass sie in der Schule immer gut aufpassen, gerade in Mathe, Chemie, Bio, Physik, ähm, gerade den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern, damit sie gute Noten haben und sich für den Beruf qualifizieren können, weil er auf diesen Gebieten aufgebaut ist. Und empfehlenswert wäre auch ein Praktikum in dem Bereich, muss nicht direkt Werkzeugmechaniker sein, aber ein äh, Metallberuf wäre schon von Vorteil. Bei uns im Werkzeugbau fängt der Arbeitstag um 6.15 Uhr an. Die meisten Kollegen sind 6 Uhr schon an ihrem Arbeitsplatz und äh, endet dann 15 Uhr.